München, Helene Fischer-Sternchen, 37, ist offiziell zurück im Schlager-Sternchen-Business. Vor kurzem meldete sie sich mit einem Paukenschlag zurück und kündigte ihr neues Album, Rausch, an, inklusive Release-Datum, Trackliste und Albumcover. Doch gleich zu Beginn ihres Comebacks muss Helene Fischer harte Kritik von ihren Fans einstecken. Denn nicht jeder ist mit dem freizügigen Outfit der Schlagersängerin einverstanden. Extratipp.com Sternchen berichtet. Helene Fischer. Neues Album kommt schon im Oktober. Nach ihrer gefühlt ewig andauernden Auszeit meldet sich Helene Fischer, alle Infos über die Schlager Queen Sternchen. Nun mit einem Paukenschlag zurück. Die Schlagersängerin hat vor kurzem endlich den Titel und das Release-Datum ihres neuen Albums bekannt gegeben. Rausch, heißt. Erscheint am 15. Oktober und umfasst insgesamt 18 brandneue Songs. Doch damit nicht genug. Gleichzeitig enthüllt die Schlagersängerin auch noch das Cover des Albums. In blau und rot gehalten, ist Helene Fischer, die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten Sternchen, auf dem Cover nur leicht bekleidet zu sehen. Lediglich in Unterwäsche und einem langen Bläser blickt sie lasziv in die Kamera. Auch die anderen Pressebilder scheinen nach demselben Konzept fotografiert worden zu sein. Viel Helene, wenig Kleidung. Die Fans von Helene Fischer, 3.295.590 monatliche Hörer auf Spotify Sternchen, sind bei dieser Flut an neuen Infos natürlich völlig aus dem Häuschen. Doch vor allem das Coverfoto sorgt im Netz für reichlich Aufregung. Denn nicht jeder ist mit so viel nackter Haut einverstanden, im Netz hagelt es bitterböse Kommentare. Helene Fischer. Facebook-Hate wegen, Rausch, Cover. Wie sexy darf Schlager sein. Mit dieser Frage wird Helene Fischer gerade konfrontiert. Ihr Rausch-Cover sorgt momentan für reichlich Gesprächsstoff im Netz. Auf dem Foto hat die Schlagersängerin nämlich fast nichts an. Unterwäsche und einen Bläser, das war's. Doch das kommt bei vielen so gar nicht gut an. Unter der Albumankündigung tummeln sich vor allem auf Facebook viele böse Kommentare. Man muss seine musikalische Leistung nicht noch halbnackt untermalen. Unmöglich, schreibt eine Userin. Ein anderer Fan fragt. Gruseliges Bild, Mensch Helene, wo bist du nur geblieben? lautet ein anderer Kommentar. Ein User ist sich sicher, dass bald ein Playboy-Shooting von Helene Fischer anstünde. Aber die Entwicklung konnte man schon bei der Stadiontournee sehen. Sehr schade, schreibt er weiter. Jemand anders gibt zu denken, dass man bei dem Rotlicht an was anderes denken könnte. Ein anderer Nutzer fragt sich. Was hängt denn dafür ein Zipfel zwischen den Beinen? Andere finden Helenes sexy Outfit gar nicht schlimm, haben aber am Design des Albumcovers etwas zu meckern. Hatte gehofft, dass das nicht das endgültige Cover ist. Oje, oh ich finde es ziemlich billig, schreibt jemand. Ist das Cover auch im Rausch entstanden? Witzelt ein anderer Fan. Ein weiterer Kommentar lautet: Zum Glück gibt es auch einige Fans, die etwas Nettes zu sagen haben. Vorfreude ohne Ende. Eine neue Ära beginnt, schreibt eine Facebook-Nutzerin beispielsweise. Das neue Albumcover ist bewusst provokant gestaltet. Der Albumtitel heißt schließlich auch, Rausch, und das Albumcover sollte zum Titel passen. Ein Albumcover wie beispielsweise bei, Farbenspiel, würde da einfach nicht passen, stellt ein anderer Fan fest. Kostenlosen Schlager-Newsletter abonnieren und die besten Stories als erster lesen.